Einfach schön bei dir zu sein, man ist immer gedacht, es ist einfacher nach Ims zu kommen als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen. <lacht> Vorab stelle ich dir die ZEP kompakt vor. Eine Zeitschrift, die sich mit der Entwicklung unserer Gesellschaft aus der Perspektive christlicher Werte befasst. Hier diese spezielle Ausgabe zur Bundestagswahl. Du hast die Wahl und damit echten Einfluss. Damit machen wir Christen besonders Mut, ihre Verantwortung zu erkennen. Wenn wir mit Freunden beten, wird das zum Zündlein an der Waage. In dem Heft erfährst du von der Kraft der 2 oder 3 und über den Faktor 100. Diese Ausgabe zu lesen lohnt sich auf jeden Fall. Du wirst sehen, es gibt keinen Grund zur Resignation. Es ist auch sinnvoll, diese Ausgabe großzügig weiterzugeben. Es ist eine Möglichkeit zur aktiven Meinungsbildung beizutragen. Hier werden Fragen gestellt, die eindeutig zum Nachdenken anregen. Unten in der Beschreibung gibt es einen Link zur kostenlosen Leseprobe. Schau mal hinein, du wirst begeistert sein. Nein. Hast du zufällig mitbekommen? Jetzt bei dieser Flutkatastrophe, dass der deutsche Ort, der am stärksten betroffen wird, Schuld heißt. Nein. Und dass in, in Belgien der Ort, der am meisten betroffen wurde, im Französischen den Wortstamm Reinigen in sich hat. Und dann gibt es noch einen Ort, der heißt Blessme. Wie blessme? Und was ich daraus gehört habe, ist, dass Gott ruft. Reinigung. Bekennt eure Schuld, Amen. damit ich euch reinigen Amen. kann und euch segnen kann. Amen, Amen, Amen. Es ist so, es man, ist das so ist, offensichtlich. Diese, diese Namen sind dann ewig, immer schon die Orte, ja. und immer schon so geheißen. Ja. Und warum die jetzt gerade so in, in den Mittelpunkt gestellt wurden? Damit da ist den doch, Leuten die Augen ja, geöffnet werden. Das ist, dass sie erkennen. Gell? Dass sie erkennen. Ja. Gott ist ein liebender Gott, aber er kann Sünde nicht segnen. Weil Sünde ja. führt zum Tod. Und, äh, und als Außenstehender sieht man das noch viel besser, weißt du ja. und äh, wir beten sehr viel um Herzensumkehr, natürlich gehören da die Obersten dazu, er hat mir auch ganz am Anfang, wie das gekommen ist, gesagt, lieber Gott, wir haben nichts zu tun mit dem saublöden Coronavirus, wir, haben, wir sind unschuldiger, bitte straf uns nicht. Und nimm das ganze Werk mit den Tausenden von Menschen in Uganda und auch die ganzen Paten in Europa, mit ihren Familien, nimm sie in eine Blase der Gunst, in eine ja. Blase der Gnade, in eine Blase des Wohlwollens, in eine Blase der, Blase der Gesundheit. Der, einfach alles haben wir sie hineingelegt. Ja. Und wir haben es so erlebt. Für uns waren die letzten eineinhalb Jahre die gesegnetsten Jahre. Wir konnten alles tun, was Gott uns ans Herz gelegt hat, auch finanziell. Ich konnte meine über 1000 Mitarbeiter durchbezahlen durch die ganze Krise. Obwohl sie manche zu Hause gesessen sind, haben, ja. keiner Hunger gelitten. Und dann habe ich, haben sie gesagt, Mama, jetzt wissen wir, Vision für Afrika ist nicht unter deiner Leitung, ja. sondern unter der Leitung von Gott selbst. Und das ist für mich die allerwunderbarste Erkenntnis für meine Mitarbeiter. Ehrlich, Wenn ja. einer sagen würde, ich bin der Chef, dann hau ich raus, hm. weil Lügner können wir nicht haben. <lacht> das ist ein Werk, das Gott gegründet hat und er führt, er führt zur Vollendung. Und ich glaube, so, schau, so müssen wir leben, dass Gott verherrlicht wird. Genau. Und dann wird er viel mehr tun können, als wir je zustande bringen. Ja. Wenn ich mir schaue, 2000 Jahre hat uns Gott lange Leine gegeben, was haben wir gemacht? Alles haben wir verdreckt, ja. wenn ich Wasser... Viel, viel ist verloren von dem, was am Anfang ja, schon da war, okay? wenn, ich, wenn ich mir denke, ich, wenn ich Wasser bringe von frisch gegrabenen Bohrlöchern in Uganda und es hier prüfen lasse, war immer die erste Frage, wo ist das Wasser her? Hm. Dann habe ich gesagt, wieso stimmt was nicht? Na Moment, wo ist das Wasser her? Dann habe ich, haben sie gesagt, von Europa ist das nie. Ich habe ja das stimmt, das ist von Afrika. Jede Stelle hat gesagt, kein Platz in Europa kann noch solches Wasser liefern. Tatsächlich. Total ausgeglichen. Wir haben einen Haufen Selen im Wasser, weil alle Mineralien sind drin. Du kannst das Wasser bei uns trinken und du hast die beste Gesundheit. Mhm. Das ist die beste Gesundheit. Aber wir haben alles verdorben durch den Kunstdünger. Durch die ganzen Medikamente, die da hineingehen. Ja. Und bei uns werden ja Frauen schon unfruchtbar Nur dass wenn sie das Wasser trinken, von der Pille, die da was da ist, reingeht. Wir haben alle, ein Freund von mir ging einen Fisch kaufen und dann sagt, der Verkäufer soll ihn in einer Plastiksackel geben, und der hat der gesagt, na nein, der ist schon innen drin. <lacht> weißt du, <Ja. lacht> äh, wenn ich mir nur denke, wie viel schöner die Farben sind, seit nicht mehr so viel Flugverkehr ist, genau. weil die, weil die, die Luft viel besser ist. Ja. Wir haben, wir haben man alle, hört den Vögel zwitschern mehr. Wie ja, die Vogeln. Also wir haben bei uns ja gerade die Flugschneise nach Stuttgart. Ja, ja. Und wie das ausgefallen ist, hat man das Gefühl gehabt, die Vögel singen lauter. Gell? Genau. Nur weil das andere Geräusch weg war, genau. ist das deutlicher geworden. Genau. Gell? In Venedig in sind die Delfine wieder eingezogen, weil mhm. das Wasser so sauber ist. Was äh, äh, bei mir wächst alles in Afrika viel schneller jetzt. Also erstens haben wir herrlichen Regen, aber keine. Überschwemmungen, mhm. herrlichen Regen, weil also so, dass es richtig reingeht und die Luft ist viel sauberer. Mhm. Also für mich ist es ein Aufatmen der ganzen Welt richtig, ja, ja, absolut, durch diese ja. durch diese Begrenzung. Ja, ja. ja also und die Gemeinde hätte das besser nützen können, ja. weil also ich bin ja ein Freak von der sogenannten Molekulartheologie. Und was ist das? Wenn zwei oder drei Molekü Atome zusammenkommen, hast du ein H2O-Molekül. Wirklich? Und, äh, Von der Bibel? was weiter? Nein, nein. ich, ich sage das jetzt nur als Gleichnis. Gell? Ja. Äh, der Körper besteht aus 80 Prozent Wasser. Gell? Ja. Und es ist das kleinste Molekül mit drei Atomen. Halleluja. Und wenn das Wort sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, Halleluja. dann offenbart sich Christus. Das also ist unwahrscheinlich. Und und wenn jetzt aber der Leib aus Einzelatomen besteht, Aha. dann hast du nicht einmal ein Leib, weil der Leib braucht als ja, ja. kleinste Einheit ja, ja. Den Mo das Molekül. Gell? Die, diese einzelnen reicht im Die DNA das. hat fünf Aminobausteine und das ist das Programm des Körpers. Gell? Das ist ja das Na. Computerprogramm. Und wenn diese fünf Bausteine nicht zusammen sind, dann hast du möglicherweise einen Krebs oder sonst irgendeine eine, genau. eine äh, Unordnung ja. im, im Leib. Gell? Ja, ja. Und wenn man jetzt diese fünf hernimmt, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirsten und Lehrer, ja. die dann dazu da sind, um die auszurüsten wow. zum Dienst, damit wow. der Leib zum Vollmaß der Fülle wow, kommt. wow, wow, wow, Das ist das praktisch ist, der Körper, ja. Ja. Sichtbar. Und das ist jetzt einfach aus der Biologie ein na, na, na, na. auf das, was dein Leib Aha. Christi ausmacht. Gell? Also das, das wäre jetzt gerade in dieser Einschränkung, hätte man sich so schön auf das fokussieren können und das entwickeln, damit es lebendig wird. Gell? Weil wenn der kleine Zelle lebendig ist, dann kann eine große Sache auch genau, lebendiger genau, sein. Genau. Wenn die kleine nicht stimmt, dann kann die große nie hinkommen. Gell? Und das, das ist irgendwo das, was ich eigentlich empfunden habe, was Gott eigentlich auch wollte. Oder ein Freund von mir, eben, der hat in Ruanda äh, jede Menge von Hauskirchen gegründet. Der ist nämlich ha. aus Versehen in den Lockdown gekommen in Ruanda und konnte nicht mehr heim. Gell? Und er hat die Zeit genützt und hat da äh, ohne Menge viele Hauskirchen gegründet. Gell? Und, und, und das ist dann rausgegangen, das hat sich dann schon ausgebreitet über Ruanda hinaus dann. Ja. Du, wir, wir, wir, wir sprotzen nur von Hauskirchen ja. in Uganda. Ja. Und dann hat mir jemand ein WhatsApp geschickt, wo der Teufel zu so, so, lieben Gott sagt, ich habe gerade die Kirche geschlossen. Und dann sagt der Herr, ja, aber ich habe Hunderttausende von Hauskirchen geöffnet. <lacht> und Hauskirchen waren die Originalform. Die Original ja. Sie trafen sich in den Häusern, trafen in und den Häusern und täglich, um, täglich, täglich. Und haben sich ja. gemeinsam gebeten. Ja. So, jetzt wollte ich noch was sagen. Weißt du, äh, wie Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das, da, wollte, da hat er Satan gesagt, jetzt ist alles bezahlt. Ja. Ich habe alles erledigt. Es ist vollbracht. Und dann ist er, weißt du, und Jesus ist nie getötet worden. Jesus hat seinen Geist aufgegeben. Mhm. Und wie als, als, als Gott, den konnte man nicht töten. Unsere Sünde hat ihn getötet. Ja, und wie der den Speer reingegeben hat, war schon Blut und Wasser. Das war schon ja. alles erledigt. Und dann ist er vom Kreuz direkt in die Unterwelt und hat Satan alle Rechte abgenommen, die's, die Satan durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen hat. Genau. Und weil er keine Sünde mehr an sich hatte, denn der Sünde sollte tot, mhm. also hat Tod keinerlei Kontrolle mehr, mehr gehabt, konnte er aus eigener Kraft auferstehen und dann hat er 40 Tage Reich Gottes Prinzipien gepredigt. Und auch schon vorher hat er uns ja gelehrt: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gebetet haben wir es. Wir haben es lebt. Leere Worte sind es worden, gell? Und wir sind aus der Kirche raus: Ich, mich, meiner, mir. Herr segne doch uns fair. Nein, meine, es ist ja eben Gott: Dein Wille geschehe, setzt voraus, dass ich seinen Willen kenne. Ja. Und, und dann mein, ist es nicht ein, ein Gebet, sondern ist es ein Befehl. Einmal. Und äh, wenn ich nicht hören kann, so wie es in der, in der Offenbarung hat, der Ohren hat, der höre, ja, genau. dann kann ich nicht wissen, was sein Wille genau, ist. Genau, genau. Und wenn ich das nicht hören kann, kann ich es auch nicht aussprechen. Ja, ja, ja. Weißt du, jetzt schlage ich es gerade auf. Aber für mich im Alten Testament, 5. Mose 28, über Segen und Fluch. Mhm. Ja, da steht nämlich ganz klar, wenn, und wenn ist für mich das wichtigste Wort in der Bibel. Wenn wir das tun, was Gott sagt dann tut er, was er verheißt ja. wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst dass du darauf achtest alle seine Gebote zu tun die ich dir heute befehle dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen und dann kommen die Segnungen und, die, und wisst ihr die Segnungen gehen bis Vers 14 Und, und die Segnungen also unwahrscheinlich, müsst ihr auch durchlesen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 Jesus sagt, wer mich liebt, wird mir gehorchen. Und weißt du, er hat natürlich die ganzen Gesetze in zwei Gesetze. Gott liebe mit ganzem Herzen, mit allem Sein und den Nächsten lieben wie dich selbst. Genau. Und das, das steht alles drin. Ich meine, das macht es ja an sich einfacher, weil wenn es die 133 Gesetze des alten Tömmers... Das bist, ja aus zehn gemacht haben. Äh, dann, hast, hast du schon deine, dann kommst du schon zum Schwitzen, ja. gell? Weißt du, Aber wenn du jetzt der wirklich, Buchstabe tötet. Ja, natürlich. Und, und wenn, wenn, wenn Jesus wirklich, das, ich finde das so wahnsinnig, wenn es heißt, er in mir und ich in ihm, weißt, ich nenne das Koinonia, und ich vergleiche das immer, wenn es den Zucker in Kaffee gibst und umrührst, gell? Ja, dann hat machen. der Zucker und der Kaffee haben Koinonia. Ja, dann Amen. kannst du sie nie mehr auseinandernehmen. Amen. Und so sollte eigentlich das sein, wenn Christus in mir und ich in ihm bin, dass das nicht mehr auseinandernehmen. Genau. Ist, gell? genau. ja Und weißt du, es ist so, wir, wir sind jetzt wirklich in, in dem Strom des Heiligen Geistes und, und da schreibt Gott die Gesetze in unser Herz. Genau. Und da kannst du wirklich, wenn du dich permanent, also permanent auslieferst der Stimme Gottes und sagst, Herr, mit mir kannst du mhm. machen, was du willst, genau. dann kannst du dieser inneren, äh, dieser inneren Weisung folgen. Genau. Und dann bist du hundertprozentig im Strom der Gnade Gottes. Und, und, und das ist nicht eine Gesetzlichkeit, die passiert. Da das ist ein sondern Leben. Das, das kommt Beziehung. aus dem Herzen heraus. Beziehung, gell? Das ist ein, Beziehung. Wunsch, ein Wunsch danach Amen. so zu, zu sein. Gell? Ein gutes Beispiel hat einmal, äh, ist passiert, wie einer meiner Söhne vom Großvater den Rasen gemäht hat. Gell? Und er hat die ganzen Margariten stehen lassen, ohne dass er dafür einen Befehl gekriegt hat. Ah. Und genau das war der Herzenswunsch meines Großvaters, Halleluja. dass die Margariten Halleluja. stehen bleiben. Halleluja. Das ist so ein schönes Bild gewesen, Wunderbar. die Kinder haben das Herzen vom Großvater gespürt, ja. ohne dass er einen Befehl gekriegt haben Amen. und haben quasi den Willen des Großvaters ausgeführt, ohne dass sie einen Auftrag dafür gekriegt haben. Amen. Und so ich stelle ich mir das vor, wenn wir im Herzen seinen Willen empfangen. Gell? Amen, Amen. Ist ja. Da ist es kein Krampf. Da sind wir eben in einem Strom ja. der, der, der Gemeinsamkeit. Ja, zum Beispiel heißt es ja im Psalmen, habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja. Da kannst du fließen. Oder wie du gesagt hast, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt und es ja. wird euch geben. Oder suchet, dann musst ihr aufmachen. Suchet, da kann ich sitzen bleiben. Der muss anfangen zu suchen. Suchet zuerst, das Wichtigste, mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Mhm. Ich kann dann nur sagen, ich werde vor Zufällen manchmal schlagen. Das ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Also ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen, wie meine Familie versorgt wird. Oder zum Beispiel habe ich zum Herrn gesagt, ja, du sagst, ich bin Botschafterin Jesu Christi auf der Welt, du weißt wie wenig Geld, das ich habe. Muss ich mir anziehen. Das muss ich mich sowieso als Botschafterin anziehen. Ja. Ich kriege die schönsten Kleider um 10 Euro an Straßenmärkten. Und die Leute kennen mich schon. Und die behalten schon schöne Kleider, auch für 10 Euro. Mehr zahle ich nicht. Ein <lacht> Stück. Das war wieder 10 Euro. Und eine liebe Freundin, die ist Jubilierin, und die schenkt mir alle halbe Jahre mal einen neuen Schmuck. Und da habe ich ja schon gesagt, du, ich habe schon genug. Das ist ja eine Europäerin, eine ganz wunderbare Frau Gottes. Und dann hat sie gesagt, nur dass sie nicht gesagt hat, mal ja. gesagt, du bist still, ich gehorche, und du sagst danke. Und außerdem musst du es tragen. Ja, den ganzen Schmuck, den ihr an mir seht, ist geschenkt aber ich muss ihn tragen, mhm. zur Ehre Gottes, zur Ehre, denn wir sind seine Braut, er will, sein, seine Botschafter, seine Christen, seine Kinder auf Erden sollten leuchten in jeder Hinsicht, genau. ja. nicht nur, also auch der Charakter, aber auch im Aussehen, wir sollen Strahlen verfolgen.